Hallo, was gibt Ihnen Hoffnung? Diese Frage steht auf dieser Postkarte. Wir haben sie gedruckt und in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Zossen-Fleming verteilt. Und wir wollen von möglichst vielen wissen, was gibt Ihnen in diesen Tagen eigentlich Hoffnung nach zwei Jahren Pandemieeinschränkungen und die Bilder aus der Ukraine und das Leid der Menschen vor Augen? Vielleicht finden Sie diese Frage in der aktuellen Situation nicht angemessen. Aber ich finde, gerade jetzt, wo so viele Sicherheiten und Gewissheiten nicht mehr gelten, ist sie vielleicht sogar wichtiger denn je. Warum? Auf die Spur bringen kann uns dabei auch die Losung für den heutigen Tag. Im Buch des Propheten Jonah heißt es, »Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt«. Herr, mein Gott. Jona, der vor Gottes Auftrag auf das Meer hinausflüchtet, findet sich nach einem Sturm im Bauch eines großen Fisches wieder. In dieser Dramatik sucht er das Gebet zu Gott. Und das mündet eben in der Erkenntnis, du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Dabei ist doch Jonas' Lage alles andere als rosig. Der Prophet betet diese Worte nicht nach seiner Rettung, sondern noch inmitten der Bedrohung. Mir kommt der Gedanke, auch in einer aussichtslos erscheinenden Lage gibt es etwas, was die Hoffnung nicht verlieren lässt. Die Hoffnung auf Frieden, auf ein gutes Miteinander, auf Gerechtigkeit. Kurz die Sehnsucht nach einer anderen Welt und darauf, dass Gott uns nicht alleine lässt. Immer wieder neu. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gebete etwas bewirken. Ich glaube daran, dass Gott eingreifen wird. Nur anders, als wir es uns vielleicht vorzustellen vermögen. Meine Antwort ist jedenfalls genau diese. Hoffnung gibt mir, dass Gott Ja sagt zum Leben. Und dass immer wieder Menschen erfahren haben, Gott greift ein. Das wünsche ich mir jedenfalls und vor allem den Ukrainerinnen und Ukrainern. Also, was gibt Ihnen Hoffnung? Schreiben Sie Ihre Gedanken dazu auf, entweder gleich auf diese Postkarte, die erhalten Sie in den Kirchengemeinden in Zossen-Fleming, oder Sie schreiben uns online über unsere Kirchenkreis-Webseite www.kkzf.de. Bis zum Osterfest haben Sie dafür Zeit. Wir wollen Ihre Antworten dann auf unserer Webseite veröffentlichen und in einem kleinen Hoffnungsbuch. Machen Sie mit und sagen Sie es vor allen Dingen auch anderen weiter. Ich wünsche Ihnen trotz allem eine hoffnungsvolle Woche. Bleiben Sie behütet.